Können wir ja, das fernhalten, benutzen wir in der Fahrt? Wow! Können wir? Ja! Water. Herzlich willkommen bei einer kleinen Kurzvorstellung hier beim äh, Metalizer. Wir schauen uns heute The Long Drive an. Äh, Gibt es auf Steam das Ganze? Link unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und ähm, es ist halt, wir fahren mit dem Auto. Welches random generiert ist, in einer random generierten Wüste und fahren. Einfach. Da merkt man mal, was im Moment so 2019 in der Spielewelt los ist. Nämlich irgendwie gefühlt nicht wirklich viel. Ähm, also ja, es gibt so ein paar, paar krasse AAA-Titel, ähm, aber so den richtigen Knaller so fehlt halt irgendwie. Und deswegen, nicht nur deswegen, schauen wir uns jetzt hier The Long Drive an. So. Ich vielleicht nicht wegwerfen. Also. Okay, ich glaube, das haben wir ausgetrunken jetzt. Gut. Also ich weiß nicht, ob wir es einstecken können. Das ist die andere Frage. Ah, ich glaube, mich fast nicht. Wobei, wahrscheinlich müssen wir es im Auto hinbringen. Unser Auto ist wahrscheinlich vor der Tür. E plus Maus. Ah. Okay, also wir ziehen es mit der Maus quasi, machen wir die Tür auf und zu. Ja, oh, ganz schöner Sturm hier draußen. Ja. Ah, ich glaube, das ist unser Auto. Zack. Ja, so, auf damit. Ähm, und, ach so, wir haben. Okay, hinten ist, hinten ist der Motor drin. Ist wahrscheinlich vorne hier. Äh, hier wird dann wahrscheinlich... Ah ja. Das hier ist unser Kofferraum. Wir, sch wir schmeißen einfach mal alles rein, würde ich sagen. Die wir so brauchen. Ups. Also, wir wissen ja nie, was passiert auf dem Weg. Ich habe ja gar keine Ahnung, also ich habe das eben gerade auch zum allerersten Mal angemacht und äh, Deswegen schauen wir jetzt gemeinsam, was haben wir denn hier? Ähm, was ist denn das? Ist das ein Goldbahn? Dann steigen wir mal ein und versuchen mal loszufahren, beziehungsweise gucken wir mal, ist hier noch irgendwas? Ah, hier ist noch ein Keller. Okay, hier steht auch noch ein Fass. 80 der 100 100%. Alkohol. Oh. Wer bist du denn? Hey, eine Beifahrerin. Geil. Die nehmen wir mit. Nee. <lacht> das ist Heidi hier. Heidi, Heidi fährt mit. Auf dem Rücksitz. Ja, wobei, nee. Fangen mal auf den Vordersitz mit rein. <lacht> Heidi. Heidi. Steig in den Wagen ein. Äh. Ich frage jetzt nur, wie, wie bekommen wir sie dazu, sich richtig hinzusetzen? Ähm okay, wir fahren. Wow. Oh, hier ist noch eine die Tankstelle. Wie viel Benzin haben wir denn überhaupt? Äh, der Tank ist fast leer, ne? Das ist das Problem. Ähm. Gut, Handbremse. Wollen wir die denn? Handbremse, Handbremse. Wir können sogar rauslehnen aus dem Fahrzeug. Cool. Ähm. Space. Alles klar. Hier ist aber auch keiner mehr, ne? hier noch. Das sieht mir irgendwie... Was soll das denn sein hier, Okay, Keine Ahnung, was das hier darstellen soll. Falls jemand weiß, schreibt es gerne in die Kommentare rein, ich bin nicht sicher. Oh! Hier ist noch ein, äh, Ein Rückspiegel. Ähm, Aber die haben wir ja schon. Haben wir hier noch eine Stoßstange? Das ist unsere. Zumindest können wir die austauschen hier, ne? So, den Schrott hier weg. Uh, und die neue ran. Zack. Ist ja fast wie mein Summercar hier. Und die Frage ist wo kommen wir jetzt? Können wir jetzt Benzin hier auffüllen irgendwo? Pick up. möchte nicht schon wieder trinken, das läuft nämlich nicht so gut. Wo ist, denn, wo ist denn unser Tankdeckel hier eigentlich? Ah, hier, guck mal. Das Ding hier ist. Äh, das schmeißt er weg. Ah, das ist, ein, das ist der, der, der ähm, Kühltank. Den tauschen wir also aus hier. So. Kannst du es irgendwie auch austauschen, die Flüssigkeit? wir vielleicht mal gucken also wir packen das jetzt packen das jetzt äh, hier rein mounten das ganze und die Upsala. auch die sachen zu trinken ey. der trinkt die ganze Zeit die sachen hier open so h2o ist da ja drin Hier okay, läuft das Zeug schon aus. Das heißt, wenn wir den hier unten zumachen, so und äh, den jetzt ein bisschen geschickt hinstellen, also ich würde es ja ganz gerne drehen können, aber irgendwie kann ich es nicht drehen. Ich glaube, so, ne? Ach, shit. Ich bin wieder gegengelaufen, verdammt. Ah, jetzt steht's. Okay, passt auf. Nein! Wir brauchen Licht hier. Müssen mal gucken, ob wir Objekte irgendwie drehen können. Die müssen auch garantiert irgendwie drehen. Gucken wir mal die Optionen rein. Ähm. Nee. Reload, Sleep, Verb, Fahrt. Okay. Wir können auch pinkeln. Äh, wir können es umschauen, Zoomen, Zy, Okay. Nee, aber ich glaube, Also wir können mal versuchen mit Zy. Nee. Ähm, was war das andere noch hier? Look, Q. Das ist nur, wie wir gucken. Alles klar. Ähm, aber ich glaube. aber wir können das hier selber nicht drehen. Objekt, oder? Ah, doch! Die, die Maus gedrückt halten, alles klar. Okay, das ist ein bisschen kompliziert, aber... Äh, wir, langsam steige ich durch. So. Ähm. Das haben wir übrigens unser, unser Char, das, das waren nicht wir. So, den Tank stellen wir jetzt hier hin hier kommt auch niemand ne ich glaube die Tankstelle ist wirklich verlassen nein wir verlieren na toll ist der hier leer er hat immerhin ein bisschen drin. Das könnte schon gut sein, könnte schon reichen. Ähm, Dann brauchen wir noch irgendwo, vielleicht finden wir noch irgendwo Wasser. Das die bei V, ne? Ja. So, wir haben wieder Tag. Sehr gut. Dann Bauen wir das Teil hier mal ein. Zack. Vielleicht äh, klappt das ja. Ist hier vielleicht was drin? Auch empty, ne? Schade. Ich bräuchte nur ein bisschen Wasser eigentlich. Hier unten was da drin. Ne, da kommen wir auf jeden Fall nicht ran. Oh, was haben wir hier? Noch eine Heidi. Ich gucke mir den Rest lieber nicht an. Aber äh, Heidi ist wieder da. Oder hat die hier vielleicht geschlafen? Ich mag das gar nicht wissen. Ich, ich ne. Ne, ne, wir fragen besser nicht. Wir fragen besser nicht. Aber hier wir nehmen uns die neue Heidi auch noch mit. Äh, Heidi und Petra hier. Zack, ins Auto rein. So. Sagt Tür zu. Ähm. Die Sachen können wir, glaube ich, liegen lassen erstmal. Da kümmert sich schon jemand drum. Dann packen wir nochmal ein hier. Was da wird dann alles gedacht. Okay. Lustige Poster. Wir fahren lieber. Bevor noch irgendwas Schlimmes passiert hier. So, Zack. Motor. Oh Gott. Hm, Mist. Neutral da sind wir da, oder? So, null. So. Handbremse noch drin. Ne? <lacht> Kein Wunder, dass wir uns fortbewegen. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Jetzt fahren wir. Sehr gut. Beschleunigen wir noch mal ein bisschen. Ich hoffe mal, dass wir irgendwas finden, weil ich glaube, das ist so das Einzige, was wir machen müssen. Dinge finden. Nicht ein Stein? Oh Gott. Wow, der Kofferraum hinter... Ich glaube, wir haben unseren Kofferrauminhalt irgendwie verloren. Äh, und ich glaube, Moment, wir machen, machen mal die Tür auf. Sieht immer noch heiler aus das Auto, eigentlich erstmal. Ich glaube, wir können weiterfahren. <lacht> ähm, so erstmal Gang auf Neu Neutral. Jetzt nehmen wir den Rückwärtsgang nochmal ein. fahren wir hier so ein kleines Stück wieder auf die Straße zurück. Und versuchen wir wieder hier zu beschleunigen. Sehr gut. Puh. Okay, das Radio können wir theoretisch auch anmachen. Oh, da hinten irgendwas qualmt hinten weiß aus dem Auspuff raus. Ich glaube, das ist nicht so gut. Denke ich. Bin mir aber nicht so sicher. Gucken wir mal, wir hoffen einfach mal das Beste, dass wir nicht gleich hier komplett eskalieren. Die geht's euch ja auch gut? Ich weiß nicht, wo, wo unser Tank gerade ist. Ist der leer schon? Wenn hm. ich äh Ich glaube, da haben wir irgendwie Probleme mit unserer Gangschaltung. Habe ich so dass, das... <lacht> ich gar nicht wissen, wie das jetzt aussieht. Das muss, das muss, ne? Aber ich glaube, unser unser Tank ist, glaube ich, leer. So, machen wir das auch nochmal aus. Und steigen nochmal aus hier. Ähm. Pickup hier. Komm raus. Benzinkern ist, der Benzinkern ist irgendwie fest, glaube ich. Ja, nachdem wir alles hier. Äh, Ach, wir, wir haben hier hinten auch noch welche, ne? So, Pick-up. Ist leer Hier ist aber noch Gas drin, ne? Ähm. Die Frage ist, wofür wir, achso, wofür wir das irgendwie... Wo kommt denn das Benzin denn rein, ey? In die Kiste hier. Ich meine, ist das hier? Ah, Fuel Tank. 0,2, alles klar. Da ist aber noch was drin gewesen. Pick up. So, füllen wir mal ein bisschen was rein hier. Das Ding ist jetzt leer. Okay. Alles wieder zumachen hier. Gab es da noch etwas drin gewesen? Ne, der war auch leer hier, oder? Ja, der ist auch leer. So rein damit. Nein, die sind da fern, das hier hinten. So. Irgendwie stört uns hier dieses, äh Ach, hier ist H2O drin. Im Ernst? Weg mit der Tür! Das brauchen wir, das H2O. Wir drehen das jetzt einfach... So, wir drehen jetzt ziemlich hier raus. Ähm, denn... Unsere Kühlflüssigkeit ist leer. Das fummelt ziemlich hier rein, ganz locker und easy. Ich weiß zwar nicht, wie viel da rein muss. Aber. Hauen wir einfach mal ein bisschen. 4,9 Liter. Okay, das sollte dann eigentlich reichen. Jetzt ist die Ist das Ding hier auch leer. So. Zack. Äh, Unsere Tür sollten wir vielleicht wieder mitnehmen. Ich denke ich, es mir doch nochmal überlegt. Äh, so eine Tür ist, glaube ich, doch nicht verkehrt. Heidi und Petra scheint es noch gut zu gehen. Temperatur ist im grünen Bereich sehr gut. Benzin weiß ich nicht. Ja, und jetzt fahren wir wieder. Wir rollen. Ja, dann gehen wir mal Gas hier, ne, würde ich sagen. Auf unser. in unserer Wüste hier. Keine Ahnung, ich brauche einen Supermarkt. Wir haben Durst, wir haben Hunger. Wir gehen jetzt Vollgas hier. Dritter Gang sind wir schon, ab in den vierten. Woo. springen kann auch die Kiste, nice. Dann fahren wir mal. Ich weiß ja nicht, wie lange, <lacht> aber wir fahren jetzt so lustig drauf los. In hoffnung dass wir noch irgendwas sehen hier, weil das ist eigentlich wirklich nur fahren, fahren, fahren. Alle aus. Mit cooler Musik. Ich glaube vorne steht schon wieder ein Kaktus. Auf der Straße, ja. Yep. Neon, Neon City Radio ist das hier, okay. Stein. Da fahren wir besser nicht drüber. Komm mal was, ne? Komm ich das Fernseher benutzen wir in der Fahrt. Wow. Können wir? Ja. up? Oh nein. Heidi. Wir leben noch, ne? Das ist ein bisschen Blut. Ja, aber ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Ich glaube, wir sind, also ich, ich glaub, wir sind äh, tot. Wenn ich wir, dann zumindest das Auto, oder? Nein, Deswegen niemals das Fernlass während der Fahrt benutzen. Auto? Ich glaube, es springt nicht mehr an. Hey, also dafür dass, wir, <lacht> dafür, dass wir gerade zwei Meter in die Tiefe gefallen sind, sieht unser Auto noch ziemlich gut aus. Und sogar der Motor sage ich noch heile. Halt. Ich weiß nicht, warum es nicht mehr anspringt. Licht funktioniert auch noch. Wir müssen noch neutral schalten. Nee, aber der Wagen springt nicht mehr an. Wir haben wir sind erledigt. Das war's. Das war's hier. Ähm, schade. <lacht> das kann save voice sitting. Ja, okay, dann gehen wir aber trotzdem mal ins main menü zurück.